Das Ziel. Die Ankopplung unserer Geister an die Code- und ereignisbasierte symbolische Sphäre. Es ist wie bei der alljährlichen Steuererklärung. Wir müssen die Bilanz unserer Bemühungen in dieses unliebsame Raster des Formulars hineinstecken. Zum Glück sind wir hier im Internet etwas freier bei der Menge der vorgegebenen Formen. Immer eins aus 26 Lettern plus Sonderzeichen. Was mir gar nicht gefällt, ist der Formzwang der Zeitlichkeit. Denn es gibt die Verlockung des Perpetual Now.